hallo, ihr Lieben, Christian Hütschemeyer, Paterapop, Beziehungswurst, und so fort. Und ja, wir haben heute einiges vor zu besprechen. Ähm, geht um, wollte ein bisschen was sagen, so ein bisschen was Allgemeines mal sagen zur Gesellschaft, gerade so, wie ich das so erlebe, dann auch zum, äh, am Ende mehr zum Glücks- und, und Flugangstkursen, bzw. wie das ähm, Gesamtkonzept wie das da reinpasst, meine Arbeit, weil es auch da auf eine gewisse Art wieder Standards und Dealbreaker geht. So finde ich eigentlich total spannend und äh, mal gucken, was wir. Ich habe es eigentlich auf dem Zettel auf jeden Fall. <lacht> Gut, als erstes Mal ähm, Selbstliebe-Challenge. Da hatten wir einen Fehler. Teilweise stand da erster, vierter und erster, dritter. Sorry dafür, wir haben uns jetzt trotzdem entschieden für den ersten Vierten, weil das eigentlich der Plan war, dass Leute nicht parallel Selbstliebe-Challenge und Selbstbehauptungs-Challenge machen müssen in einem Monat. Das ist vielleicht ein bisschen tough, weil die, die läuft ja gerade Selbstbehauptungs-Challenge und deswegen ja, geht es dann halt 1. April los und ist auch immer gut, wenn man so als Gruppe startet. Das ist dann irgendwie cooler. Genau, das mal kurz dazu, dann ähm, genau, was mir so in Gesprächen mit Klientinnen und Klienten aufgefallen ist, oder schon länger auffällt, ähm, da wollte ich auch nochmal einen Tacken zu sagen, ähm, ja, das, äh, was ich so total, also ich meine, ich habe jetzt auch keine, keine Lösung für, aber das, wir haben ja so viel Social Media, und man kann sich ja so viel connecten vor und zurück, so. aber äh, im Endeffekt, ja, strugglen eigentlich alle meine Klienten mit Freundschaften irgendwie. Also ich kenne das Thema ja auch. So ich, gut, ich bin jetzt auch gerade umgezogen und ähm, also struggle struggle mit äh, Freundschaften, die irgendwie zerfallen vor den Augen irgendwie. ist schwer, was Neues zu finden und obwohl wir so viele Möglichkeiten haben und das addiert sich natürlich auch zu den Themen: immer weniger Leute sind in Beziehung, immer mehr Leute sind Single, vor allem, scheinbar, vor allem immer mehr Männer sind Single. Ähm, und ja, Frauen, aber gut, allgemein sind mehr, mehr Leute Single und wahrscheinlich, wenn man jetzt eine Studie suchen würde, könnte man wahrscheinlich auch finden, dass die Menschen weniger Freunde haben, ich weiß es nicht. Was ist da los? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, weil ähm, auf jeden Fall... Ist da irgendwas im Umbruch? Das muss ja auch nicht per se schlecht sein. Vielleicht sind doch einfach die Standards höher von den Menschen ne? und, und sie akzeptieren nicht mehr so viel Bullshit und so Pseudo-Freundschaften oder Pseudo-Beziehungen oder toxische Beziehungen. Das wäre natürlich ein äh, guter Aspekt. Ähm, trotzdem ist es manchmal eben nicht so, weil so schickst jemand raus. Man sagt ja mal so eine Tür, du schließt eine Tür, eine andere Tür öffnet sich. Also so einfach ist es, glaube ich, manchmal nicht. Ne? Oder es dauert dann zumindest und dann wird man vielleicht ungeduldig. Das ist echt eine schwierige, auch eine schwierige Phase in der Umprogrammierung des, des Liebeschips, wo man eigentlich schon relativ weit ist und trotzdem ähm, ja, also dann vielleicht so einen Seelenfrieden hat für sich, aber äh, ja, ähm, vielleicht aufgrund der höheren Standards, äh, Freundschaftsbereich waren es dann wirklich Freunde, das kann man natürlich diskutieren. Ne? Wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, Freundschaftsbereich irgendwo zusammengebrochen ist und vielleicht hängt es auch immer noch mit äh, dieser post zeit zusammen, da denkt zwar, kommt noch jemand dran, aber das war ja schon ein äh, entscheidendes Ereignis und vielleicht ist es immer noch so, dass die Menschen mehr mit sich beschäftigt sind, äh, immer noch viel zu Hause sind, nicht mal so viel rausgehen. meine, ähm, es sieht zwar jetzt nicht so aus, wenn man unterwegs ist, aber äh, keine Ahnung, könnte auch sein. Also, ich finde sowieso, dass gerade so viel, finde schon, also, weiß nicht mehr, vielleicht war es auch schon immer so, mir fällt so auf, dass die ganze Gesellschaft sich äh, komplett verändert. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Aber mal mehr dazu, äh, weil das wird da auf meinem Ball bleiben auf jeden Fall und, ähm, da mal öfter was zu machen, glaube ich, weil das scheint mir echt eine krasse Veränderung zu sein. Ja, Glückskurs ist ja draußen und jetzt auch der Fluggangskurs und das hängt alles sehr eng zusammen. Also diese neuen Mentalheldkurse. Ich wollte mal einmal so einen Bogen spannen, weil, ja, ist klar, die meisten Menschen sind so mit ihren Beziehungssachen beschäftigt. Bei mir natürlich sowieso, ist ja meine Spezialität. Aber... Ähm, ja, es gibt ja tatsächlich neue, wirklich spannende, neue psychologische, also relativ neue psychologische Entwicklungen und das ist wirklich so der letzte Shit, den ich da in diesem Glückskurs äh, verarbeitet habe. Es heißt Glückskurs, aber es geht natürlich auch viel um, wenn man halt nicht so glücklich ist und... Ähm, das ist jetzt kein Sunshine-Kurs, der alles irgendwie rosa-rot streicht oder äh, Sonnenblumen-gelb irgendwie, sondern einfach erklärt, warum wir damit so strugglen, warum es so schwierig ist, äh, dauerhaft so richtig happy zu sein ähm, und was es auch mit unserer ja, stammesgeschichtlichen biologischen, neurobiologischen Ausstattung zu tun hat, weil wir als wir haben halt schon so ein Programm, das muss wohl evolutionär von Vorteil gewesen sein, ja, immer den Hacken zu suchen, ne? was könnte denn jetzt schieflaufen? Ne? Das scheint für den Urmenschen <lacht> das Überleben sehr gefördert zu haben. Was könnte jetzt schief laufen? Was könnte noch passieren? Und äh, das führt halt zu so einem, nennen das immer so, zu so einem Radio im Kopf, was die ganze Zeit so, das könnte passieren, dies könnte passieren. Und das ist nicht immer neurotisch, in Anführungsstrichen, sondern das ist auch Teil unserer Prägung, das zu, zu verstehen, und da sein Gehirn einfach besser zu verstehen, ich glaube schon, dass das dass eine Menge äh, weiterhelfen kann so. Ne? Und was hat das Ganze mit Standards und Rebrickern zu tun? Also wenn du diese neuen Kurse machst, wirst du feststellen, dass es letztlich du, ähm, also dieses Ganze, was ich so mache, diesen Fokus aufs, Erwachsenen-Ich, Fokus auf diesen inneren Chef in dir sozusagen. Also, wenn du dieses innere Team in dir vorstellst, Fokus auf dieses Oberhaupt in diesem inneren Team. Das, was ja auch in diesen Liebeschip-Kursen ist, so in dieses Erwachsenen-Ich gehen, so was passiert ja eigentlich, nicht so dieses Kind dich ansteuern lassen. Das setzt sich in diese neuen Kurse halt fort, dass du sagst: Hey, ich bin nicht bereit, hier irgendwelche sinnlosen. Befürchtungen oder Miesmacher ansteuern zu lassen, mich einfach nicht bereit zu, vielleicht muss ich das manchmal ertragen, dass es da so innere Stimmen im Kopf gibt, aber äh, ja, nee, ich gehe meinen Weg und da kommen sozusagen die ja, Standards wieder mit rein. In diesen neuen Mentalen Kursen geht es halt ja viel um Standards, die du dir selbst setzt, ne? dass du dich zum Beispiel nicht von irgendwelchen blöden inneren Glaubenssätzen oder sie sind auch gar nicht immer Glaubenssätze, also bestimmten Eigenarten, in unser Gehirn hat, dass sie einfach nicht davon die Laune vermiesen lassen willst, so. und äh, dass du eben auch für dich so ein Commitment hast, dass du eben Sachen machst oder lässt, also dass du dich, die dir einfach nicht gut tun, ne? oder eben Sachen machst, wo du weißt, sie sind jetzt wichtig, und insofern ist auch, da schließt sich wiederum dieser Flugangstkurs, ist ja so eine Lifestyle-Befürchtung, die viele haben, Setze ich das auch wieder so Fort. Für mich ist das so ein Spezialthema, wie gesagt, da werde ich auch nochmal mehr darüber machen, weil das so die, die sozusagen singulärste, krasseste Sache ist, mit der ich mich äh, lange rumgeschlagen habe irgendwie und auch, ja, kann ich es auch nicht, überhaupt nicht sagen, dass das ist, ist immer wieder eine Sache die ich so im, im Griff behalten muss, sage ich mal, äh, so, dass man nicht gerne fliegt, obwohl ich schon ähm, 50, ich weiß nicht, 50, 60 Flüge, also wie wahrscheinlich die meisten, äh, also jetzt nur Kurzstreckenflüge mit reinzieht, gemacht habe ähm, und viel persönliche Erfahrung damit habe, aber ich dachte ich mir, mache ich mal äh, einen Kurs dazu, der ist ja jetzt gerade raus und auch das, irgendwie wenn ihr diese neuen Mentalheld-Kurse finden wollt, ich packe den Link noch mal drunter, dass die sind unter dem Mentalheld. Reiter oben oder einfach liebeschipp.de-mentalheld oder auch, ähm, ich meine, ich hätte so eine eigene Domain da gemacht. Ähm, hm, hm, hm, hm, hm. Naja, aber momentan findet ihr es, glaube ich, noch am besten unter... Ah ja, mentalheld.com ist das dann, genau, da könnt ihr es auch finden. Äh, leise ist dann letztlich die Liebeschip weiter, seid aber nur weiter im Moment, sehe ich gerade hier. Naja, ähm, genau, also da ist das äh, ist eben diese Standards, dass du sagst, hey, ich äh, muss, auf, was weiß ich, auf eine Hochzeit in die Türkei oder ich muss äh, auf einen Geschäftstermin ähm, nach Barcelona und es wird jetzt geflogen, fertig, das ist mein Standard. Ich lass mich nicht von irgendwelchen äh, sinnlosen Ängsten, da lass mich jetzt nicht limitieren, sondern es wird einfach gemacht und fertig. Und äh, also dieses Commitment zu sich selber und dieses klare Halten von Standards zu sich selber, auch wenn manchmal die Emotionen anders sind, das ist eben auch groß äh, ein Thema in diesem Kurs, natürlich auch mit vielen Tipps und Tricks. Und weil, ich meine... Klar, ich bin da jetzt äh, ein bisschen andere Generation, aber ja, für meine Kinder und alles, was danach kommt, äh, egal wie sich Klima, also meiner Ansicht, es ist nur meine persönliche Meinung, egal wie sich die Klimakrise entwickeln wird, äh, ich meine, selbst die Klimaaktivisten fliegen, also es wird geflogen werden und es wird das Normalste der Welt sein, wenn du da nicht mit kannst, ist das scheiße irgendwie, ne? oder nicht mit willst? oder Klassenfahrten werden viel mit Fliegen gemacht und wie gesagt, unsere Kinder wachsen damit auf und also meiner Ansicht nach, ist, dass sich irgendwie der Flugverkehr einschränkt, halte ich für völlig absurd, <lacht> wird nicht passieren, vielleicht werden die Flugzeuge umweltfreundlicher und so, aber die Menschen werden weiter fliegen wollen und werden nicht mitnehmen wollen, so, ne, und und Fliegen geht halt, ähm, vor allem wenn man es nicht von Kind an gemacht hat, geht halt gegen viele dieser inneren Sachen, weit weg vom Boden sein, sich schnell bewegen, in der Röhre sein, äh, ja, was wir halt nicht so mögen, so ne oder ja, wie soll ich mal sagen, was eben auch so Grundängste betrifft und gleichzeitig ist Fliegen ja... Ist ja wahrscheinlich sicherer, irgendwie nach New York zu fliegen, als mit dem Auto von München nach Hamburg zu fahren. Also wahrscheinlich viel sicherer. Äh, trotzdem, ja, spielt uns da unsere Psyche gerne mal einen Streich. Ja, ansonsten, äh, genau. Ähm, ich äh, finde das wirklich krass, wie gesagt, mit der Gesellschaft. Muss Ich das? Ist, ähm, ich hatte ja in dieser Corona-Zeit so auch die Hoffnung, dass das... Mal, da war ich irgendwie sehr optimistisch mal, dass es jetzt mal so richtig so einen Schub gibt, dass die Leute mal aus dem Ego rauskommen und was weiß ich. Aber wie gesagt, vielleicht sind wir immer noch äh, eine vierte Dimension in dieser Übergangszeit, die so ruppig ist, die ich hier in meinem letzten Buch geschrieben habe. Äh, aber ja, ist schon heftig. Meine, manchmal denkt man ja, es geht überhaupt nicht voran. Die Leute sind einfach noch oberflächlicher, noch äh, mehr im Ego als sonst. Ich weiß auch nicht. <lacht> Schauen wir mal, wo das hingeht. Äh, genau, da wollte ich noch was sagen zum, zu der Videohäufigkeit häufigkeit äh, und auch dieser Patreon-Geschichte, wer die das mitgekriegt hat. Ähm, also, danke erstmal für das ganze Feedback, was ich da nochmal bekommen habe. Äh, ich überlege, ob ich trotzdem so ein patreon aufsetze für Leute, die mich ein bisschen extra unterstützen wollen. Aber vielleicht ist dieser äh, Medienwechsel auch schwierig. Also jetzt haben auch wieder einige so eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen. Das ist auch, freue ich mich sehr drüber. Und ähm, ich habe mir jetzt überlegt, momentan sieht es so aus, wenn ich immer noch viele Videos produzieren würde. Ähm, die Änderung, die ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich nicht mehr vorproduziere. Ne? Also ich gucke jetzt einfach, habe ich an dem Tag Zeit? Und Energie und Lust und dann mache ich ähm, ein Video und gerade ist so eine Zwischenzeit, mein Buch gerade abgegeben und und vielleicht, äh, also es wird nicht mehr so regelmäßig sein und vielleicht ist es dann trotzdem mal viermal die Woche und vielleicht ist manchmal nur einmal die Woche oder gar nicht. Ähm, ich werde jetzt nicht mehr so einen Videoplan einhalten, sage ich mal. Aber wenn ihr dann auch, äh, auch dazu Kommentare habt und so, lasst es mich gern wissen und wir sehen uns bald wieder.